Grüße und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno und der Andrea Meyer. Heute sind wir am Hallwilersee. Wir sehen Schloss Hallwil, das Pfahlbauhaus und vielleicht einen Kreimann. Trotzdem eher miesen Wetter und die Kälte sind wir heute am Ja, Jawohl, einmal rund um 20 km in fünf Stunden. Aber man kann also auch verkürzte Varianten machen und es gibt sehr schöne Weizl. Der Gedanke an eine warme Beize ist heute sehr motivierend. Einen noch trüberen Herbsttag hätten Thomas und ich uns, glaube ich, nicht aussuchen können. Aber auch in dieser eher melancholischen Stimmung gibt es noch sehr schöne Moment. Lassen wir sie einfach mal ein bisschen auf uns wirken. Also wenn man da raus schaut, Thomas, dann kann man sich nicht vorstellen, dass hier da ein Keimann gesichtet worden ist. <lacht> ja. also wenn er einen Schnabel und Flügel hat, könnte sie sein. <lacht> ich sehe nicht. <lacht> aber weißt du was, ich freue mich auf den Keimann auf dem Mittagsteller <lacht> Die ist nicht da, glaub ich, geschützt, es gibt ja nur einen. <lacht> <lacht> Der Keimann bleibt unauffindbar. Aber dafür entdecken wir anders. Also ich schätze das ja sehr, Thomas, dass du immer der Regenschirm auch noch draußen und überhaupt den gerade denkst du einem mitzunehmen? Ja, heute, heute hätte ich nicht gedacht, dass ich ne brauche, aber jetzt bin ich froh, ja, und es ist sogar so, dass die Schwan bei Regenwetter sie lieber draußen, go fressen auf dem freien, freien, Feld Feld. Wieso machen die das auch? Keine Ahnung. Frag sie. Sie sind gut da vorne. Später erfahren wir, dass die Schwan draußen auf dem Feld sehr viel interessantes Futter finden als im Hallwilersee. See. Beim ist ja schön. Ja, sicher. Halten wir halten es mit Karl Valentin. Haben wir hat gesagt, ich freue mich, wenn es regnet. Will wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Nach dem dunklen Grau zeigt sich der Himmel mehr und mehr in einem kräftigen Blau. Gut für uns. Wir wollen heute nämlich noch ein Haus aus der Jungsteinzeit anschauen. Max Zurbuchen, Leiter der Steinzeitwerkstatt Boniswil, erklärt uns, was der Hallwilersee so attraktiv für sie gemacht hat. Da war alles mit Torwald bewachsen. Und das hat der Mensch natürlich gezwungen, mit den Mitteln, die sie hatten, am, Ufer, am Seeufer nahe zu siedeln. Erstens wegen dem Feuchtboden, wo sie die Pfosten reinrammen konnten und viel weniger röden noch eine persönliche Frage. Hal Wilder war ja der Schlagzeilen wegen Keimann. Haben Sie den mal gesehen? Nein, das ist sowieso das Märchen. Warum? Ja, das ist, das hat, das ist ein so Sommermeer geworden, dass es so Haufen Touristen gab. dass sind sehr viele, die schauen Und das ist natürlich eine totale Finte. Also das, das, das lachen wir hier da vom Das könnt ihr vergessen. Aber das ist ja gut für euch, oder, wenn Touristen kommen. Ja, ist gut, aber es ist wegen dem <lacht> gleich niemand in die steilzeit da gekommen. Und Sie sind gleich noch geboten? Auf jeden Fall, ja. Right. ja, ja. Ist das <lacht> das Merle und den Kaimann ist auch schnell vergessen. Der Hallwilersee beeindruckt noch mit ganz anderen Sehenswürdigkeiten, die man auch sieht. Zum Beispiel das Schloss Hallwil, eines der bedeutendsten Wasserschlüssen der Schweiz. <lacht> Kurz darauf ab entdeckt man auch schon das Pfahlbauhaus. Ich glaube, der Thomas geht jetzt definitiv zu den Höhlenforscher. Er hat zwar ein Pfahlbauhaus vor sich, aber er hat wieder etwas gefunden, was er hinein Es handelt sich um eine Rekonstruktion von spät Bauten. Ausgraben wurden sie auf den gegenüberliegenden Halbinseln. Die Fundstelle Riese ist Teil des UNESCO-Welterbe. Wir haben es jetzt wieder zugemacht, weil das Gitter hier ist, damit man nicht hineingeht. Das Haus ist ein wenig baufällig. Es wird auch abgedreht im nächsten Frühling und es wird ein neues gebaut. Aber man sollte es nicht mehr reingehen, es könnte gefährlich sein. Kurz vor Meisterschwanden sind wir auch schon an unserem Ziel. Wir geniessen die Abendsstimmung am Hallwilersee, die uns heute alle Farben und Stimmungen gezeigt hat. Einmal mehr der Beweis dafür, dass sich auch eine Wanderung lohnen kann mit Regenhose und Regenschirmen.